Das Screentech-Unternehmen Salzburg AG setzt stark auf Regionalität. Um den Kundinnen und Kunden eine noch bessere persönliche Anlaufstelle bieten zu können, wurden in den vergangenen Monaten drei neue Infopoints errichtet. Der Infopoint St. Johann im Pongau ist seit kurzem auch offiziell eröffnet. In der Positionierung des Salzburger AG als Screentech-Unternehmen ist natürlich der Kundenfokus inkludiert. Und Kundenfokus heißt natürlich, dass wir die Produkte, die wir anbieten, dem Kunden auch erlebbar greifbar machen. Und hier im Infopoint in St. Johann ist es dann für die Kundinnen und Kunden möglich, Photovoltaikpaneele, Wallboxen, beispielsweise auch IPTV zu erleben, selbst anzugreifen, selbst zu fühlen, zu spüren. Die neuen Infopoints haben jede Menge zu bieten. Im Infopoint haben wir auf der rechten Seite unseren Tresen, wo die Kolleginnen sitzen und unsere beraten und hier auch Auskunft geben können, um hier den Kundinnen und den Kunden dann auch zum Beispiel TV Plus, unser digitales Fernsehen, zeigen zu können. Sie können hier auch das Internet ausprobieren. Wir haben dann weiters ein Solarpanel zum Angreifen vor Ort für unser Solardachprodukt, für eine PV-Anlage. Wenn die Kundin der Kunde mit dem Elektroauto gekommen sind, können sie hier bei uns gleich das intelligente Ladekabel für unterwegs erwerben. Und weiters haben wir dann auch noch für den ähm, stabilen Einsatz zu Hause in der Garage oder im Carboard die fixe Wallbox, um hier das Elektroauto dann auch vernünftig laden zu können. Zusätzlich zum Produkterlebnis informieren die Beraterinnen über sämtliche Fragen oder stellen Kontakt zu Fachabteilungen wie zum Beispiel der Energieberatung her. Die Resonanz ist bereits jetzt nach dem Probebetrieb sehr gut. Die Resonanz ist wirklich groß. Also der Großteil von den Leuten sagt wirklich, dass dies voll gut ist, dass sie einen persönlichen Kontakt haben mit uns, weil es entstehen natürlich durch Gespräch natürlich auch wieder neue Fragen und dann, ist natürlich, dann kann man auch viel mehr anklären mit einem persönlichen Kontakt. Da kommt man von einem ins andere und der Kunde geht wirklich zufrieden aus. Der neue Infopoint in St. Johann im Pongau hat wochentags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.